Mein Name ist Nicole Sommer und ich bin bei der Stadt Wuppertal Fachgebietsleiterin für den Bereich Digitalisierung und E-Government und gleichzeitig mit der Projektleitung für das Modellprojekt Digitalisierung von Prozessen im Bürgerservice, insbesondere im Bereich Kinder, Jugend und Familie. Ziel des Projektes ist die Aufnahme, Analyse und Optimierung von bis zu 15 Prozessbündeln, sowie die vollständige Digitalisierung von bis zu zehn Prozessbündeln, eben im Themenfeld Kinder, Jugend und Familie. Das Land Nordrhein-Westfalen hat innerhalb des Förderprojektes bereits zwei Antragsprozesse als prioritär eingestuft. Das sind die Leistungen Schüler, BAföG und Elterngeld. Daneben werden in der ersten Projektphase die Prozessbündel Elternbeiträge für Kindertagespflege, Kitas und offene Ganztagsschulen die Schülerfahrtkosten und die Leistungen nach dem UVG entsprechend umgesetzt. Im Rahmen der aktuellen Sollkonzeption steht die Stadt Wuppertal in einem sehr engen Austausch mit dem zuständigen Fachministerium und zahlreichen anderen Kommunen sowie dem Dachverband kommunaler IT-Dienstleister, dem KDN. Die Prozesse des Themenfeldes Kinder, Jugend und Familie sind in allen Kommunen deutschlandweit existent. Daher ist eine Digitalisierung dieser Prozesse auch von bundesweiter Bedeutung. Durch die Partizipation innerhalb der Digitalisierungslabore wird mittels interdisziplinärer und interkommunaler Kooperation der Fokus auf einen Best-Practice-Prozessbeschreibung gelegt. Und für die Prozessmodellierung verwenden wir den BPMN 2.0 Standard, also den internationalen Modellierungsstandard fürs Prozessmanagement. Und die Prozesse werden auf der Picture-Prozess-Plattform entsprechend zur Verfügung gestellt.